Jahr am 5. April jährt sich der Todestag von Burak Bektas zum zehnten Mal. Zehn Jahre keine Aufklärung, keine Gewissheit, keine Sicherheit. Denn der Mörder von Burak wurde nie gefasst. Die Familie und wir alle haben das Recht zu wissen, wer Burak ermordet hat. Die Schuld wird bei den Betroffenen gesucht. Wie kann es sein, dass ein Mörder seit neun Jahren auf freiem Fuß ist und ungestraft davonkommt? Eine Frage stelle ich mir nach neun Jahren nicht mehr. Hat die Mordkommission und Politik versagt? Denn sie haben versagt. Die dauerhafte Einbindung von Betroffenen und Initiativen in den Untersuchungsausschuss ist für seinen Erfolg zentral. Wir zeigen dieser Gesellschaft, dass Betroffene, dass Opfer keine Statisten sind, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen. Acımız dinmez, acımız çok büyük. Gidenleri geri de getiremeyeceğiz, getiremiyoruz daha doğrusu. Fakat tek umudumuz daha çok Buraklar ölmesin. Ya kader deyip geçeceğiz ya da bu işin peşini bırakmayacağız. Ama bırakmayacağız, peşini bırakmayacağız, sesimizi duyurmak için buradayız. Biz Buraklar için adalet istiyoruz. O yüzden de buradayız. Ihr seht das, dass viele Menschen da sind für euch. Wie wir seit Jahren versucht haben, das Denkmal hier hinzukriegen, ich danke den Menschen, die dafür gekämpft haben und dafür gerade gestanden haben, die gezeigt haben, dass wir Geduld haben. Es ist wirklich ein riesengroßer Erfolg von Borat bektaş initiative dass Sie wirklich hart gekämpft haben. Nicht nur Sie, alle zusammen. Ich danke euch. Ihr seid wirklich klasse. <Gülüyor>